Hallo! Ich würde heute gerne mit euch über ein Thema reden, das ähm, uns wahrscheinlich alle irgendwie betrifft. Alle, die dieses Video sehen, ja, mehr oder weniger. Ähm, und über das die meisten von uns wahrscheinlich noch nie so nachgedacht haben, wie sie es hoffentlich nach diesem Video tun. Ähm, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr dieses Video zu Ende geguckt habt, euer Handy zur Hand nehmt und vielleicht mal 10 Minuten euch Zeit nehmt, um ein bisschen auszusortieren. Es soll heute gehen um Social Media. Ich glaube die meisten von uns benutzen Social Media Kanäle, ich kann nur jetzt nur für mich sprechen, aber ich benutze Instagram, ich benutze Snapchat nicht mehr so sehr, ich benutze Facebook, Youtube, was noch? Kann man? Pinterest? Also Pinterest benutze ich eigentlich. Also das ist das, was ich benutze und das ist schon ziemlich viel. Und ähm, ich verbringe auch auf diesen ganzen Plattformen ziemlich viel Zeit. Also wenn ich mir mal so überlege, wie viel Zeit ich täglich damit verbringe, dann falle ich kurz in Ohnmacht, weil das ist sehr, sehr viel. Also ich wache auf und gucke erstmal auf mein Handy und gucke erstmal, wer was gepostet hat und was so geht. Ich, ähm, dann mache ich mich fertig, beim Frühstück vielleicht mal zwischendurch, in der Bahn dann zur Uni, in der Uni auf der Arbeit, in der Bahn zwischendurch ähm, dann abends beim Kochen beim Essen, beim Fernsehen gucken immer, also man hat ja das Handy eigentlich ständig um sich rum und das mal wirklich bewusst wegzulegen und sich zu sagen so jetzt lasse ich es mal zwei Stunden da wo es ist und ähm, gucke es mit dem Arsch nicht an, ich glaube das passiert den wenigsten von uns und ähm, wenn dann Hut ab. Also ich habe das, glaube ich, schon eine lange Zeit nicht mehr geschafft. Wow, das ist wirklich eine heftige Erkenntnis. Aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Ich will das hiermit gar nicht kritisieren. Ich bin damit aufgewachsen, ich kenne das gar nicht anders. Ähm, klar, als ich fünf war, gab es das jetzt noch nicht, aber seitdem ich mich auch bewusst mit sowas beschäftigen kann, tue ich das auch sehr intensiv, dadurch, dass ich ja auch selbst diese ganzen Kanäle betreibe und ähm, ich glaube, die meisten von uns sind da irgendwie so reingewachsen und können sich wahrscheinlich ein Leben ohne diese ganzen Plattformen kaum noch vorstellen. Also bei mir ist es halt so. Ich bin ganz ehrlich, ich finde das auch nicht schlimm. Ich glaube, es ist einfach dieser Wandel, den die Gesellschaft durchläuft und im Moment sind wir halt an dieser Station und ähm, ich glaube nicht, dass einem das schadet solange man seine sozialen Kontakte und seine Pflichten nicht irgendwie vernachlässigt dadurch. Wir verbringen also sehr, sehr viel Zeit damit. Beziehungsweise ich. Also ich rede jetzt nur von mir. Ich verbringe sehr viel Zeit damit. Da stehe ich auch zu. Und dann habe ich letztens überlegt, womit verbringe ich denn jetzt eigentlich Zeit? Und dann habe ich mir... Wo ist mein Handy jetzt? Hier. Siehst du? <lacht> Schon wieder. Dann habe ich mir letztens mal meinen Instagram-Feed angeguckt. Und, ähm... Der sieht so aus. Moment, es lädt. So. Guckt mal bitte, was ich für Menschen abonniert habe, wem ich folge und von welchen Leut oder mit welchen Leuten ich dann Zeit verbringe in diesem Moment. Das ist einmal eine Fitness-Bloggerin und YouTuberin. Ein Rapper, YouTuberin, Model, YouTuber, YouTuber, Model, irgendwelche Meme-Geschichten. Ich weiß nicht. Das sind halt alles irgendwelche Stars, hier wieder irgendwelche Trainingsvideos, Muskeln, äh, was weiß ich, hier irgendwelche hübsche Leute, Strand, Sommer, gute Laune, schönes Wetter, tolle Körper, alle nett, alle toll. Damit verbringe ich so viel Zeit. Das ist heftig, oder? Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und ähm, ich glaube, dass einige von uns das vielleicht ein bisschen unterschätzen oder auf die leichte Schulter nehmen, dass diese Einflüsse, die wir durch Social Media bekommen, wir uns eigentlich selbst aussuchen können. Und warum gucken wir uns das an? Wir fliehen ja damit so ein bisschen aus unserem eigenen Leben, aus unserem Alltag. Wir haben alle Aufgaben zu erledigen, wir spüren alle Druck auf uns, Erwartungen. Wir haben einfach einen Soll am Tag zu erfüllen. Und dadurch, dass wir uns dann diese Auszeit zwischendurch mal nehmen und gucken, was es denn jetzt bei dem so los, wo ist der gerade wieder am Traveln? Was ist der gerade? Was macht die gerade für einen Sport? Ähm, dadurch fliehen wir so ein bisschen vor diesen ganzen Alltagsgeschichten, vor unserem Alltag. Oder wir, wir wollen uns davon ablenken, sagen wir mal so. Fliehen ist vielleicht ein bisschen heftig. Wir wollen uns also in eine positive... Stimmung eigentlich versetzen. Wir wollen positive Emotionen dadurch erleben und uns soll es danach gut gehen. Wir machen ja nichts, damit es uns schlecht geht. Also das ist ja etwas, was uns auch etwas bringt und etwas gibt und was uns ein gut, gutes Gefühl gibt. Achtet mal darauf und ich bitte euch, sortiert mal ein bisschen aus, sodass ihr nur noch den Menschen folgt, die euch ein gutes Gefühl geben, die euch positiv fühlen lassen, die die ihr euch anguckt und danach habt ihr eine gute, ein gutes Gefühl, eine gute Stimmung. Wir abonnieren mit Sicherheit, ich glaube es ist bei Mädchen extremer als bei Jungen, also ich, ich weiß das von mir und auch von allen meinen weiblichen ähm, Freunden. Wir abonnieren auch manchmal Leute, die wir angucken, nicht weil es uns danach unbedingt besser geht, sondern weil wir denken, ich wäre auch gern so wie die oder die hat das gar nicht verdient oder mit wem... Hat die im Moment Kontakt oder ähm, ich gönne der nicht das, was sie gerade macht. Wir holen uns nicht nur diese positiven Einflüsse durch diese Social Media Kanäle, obwohl wir das ja eigentlich damit bezwecken wollen. Wir sind in unserem richtigen Leben mit so vielen... Dingen umgeben, die wir gar nicht beeinflussen können und die uns auch ganz oft nicht so ein positives Gefühl geben lassen, wenn wir zum Beispiel mit Leuten an der Supermarktkasse stehen und der eine drängelt rum oder der regt sich auf, dass die Kassiererin so langsam ist oder dass die Oma so lange nach ihrem Kleingeld sucht oder Leute, die unfreundlich zu einem sind, die einen komisch angucken, die, wo wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir in der Bahn neben denen sitzen. Wir sind so vielen Einflüssen ausgeliefert, vor denen wir uns nicht schützen können und mit denen wir klarkommen müssen und auch klarkommen, sodass wir ganz, ganz doll darauf achten sollten, dass wir auf diesen Dingen, die wir beeinflussen können, Instagram, Snapchat, Facebook, uns wirklich nur mit den Leuten umgeben, die uns gut tun. Das ist in meinem Kopf so eine Doppelmoral, weil ich eigentlich weiß, dass wir die Dinge, die wir kontrollieren können, doch eigentlich nur mit positiven Gefühlen, ähm... Also da eigentlich nur positive Gefühle rausziehen sollten. Auf der anderen Seite habe ich aber einfach Leute abonniert und verfolge Leute, wo ich weiß, die tun mir nicht gut. Wenn ich mir die angucke, geht es mir schlecht. Ich will eigentlich nichts mit dieser Person zu tun haben und ich weiß, dass sie mir keine positiven Gefühle bringt. Ähm, trotzdem verfolge ich sie. Und wie gesagt, ich bin auch kein gutes Beispiel dafür, aber überlegt euch mal, ist es bei euch auch so? Und wenn ja, dann nehmt euch mal bitte, bitte, bitte, jetzt die Zeit. fünf Minuten, zehn Minuten oder einfach immer wieder zwischendurch mal euren Instagram-Feed durchzugucken oder auch eure anderen Social-Media-Plattformen, die ihr nutzt. Und einfach mal zu gucken, was interessiert mich wirklich und was ist etwas, was ich einfach nur abonniert habe, weil ich die vielleicht irgendwo mal im Fernsehen gesehen habe oder das ist der Freund von bla bla bla oder keine Ahnung. Irgendwas, was mich gar nicht betrifft und womit ich mich auch eigentlich gar nicht beschäftigen sollte, bitte, bitte macht das mal und erzählt mir mal von euren Erfahrungen oder ähm, schreibt mir mal, wie viele Leute habt ihr überhaupt auf Instagram abonniert? Ich habe 700 Menschen abonniert. Bin ich denn bekloppt? 700 Menschen, von denen ich mitbekomme, was die morgens essen, was die danach für ein Workout machen, wie, die, wie ihr Abnehmenplan ist, was die arbeiten, wo die im Urlaub liegen... Das ist so heftig, das muss man sich wirklich mal klar machen. Und ähm, deswegen bitte ich euch, ich mache das jetzt auch gleich mal, einfach mal euch jetzt hinzusetzen, euch ein bisschen Zeit zu nehmen und euren Feed durchzuscrollen und zu überlegen, interessiert die mich oder der mich und bringt der mir positive Gefühle? Bringt der mir eine positive Stimmung? Oder habe ich danach eher eine negative Stimmung? Sortiert mal aus. Ich glaube, es tut ganz gut jetzt so für den Frühling und für den Sommer. Vielleicht sortiert sich dann auch ähm, euer Kopf mal wieder so ein bisschen. Ich brauche das zwischendurch mal. Und ich glaube, ähm, vielleicht tut das auch einigen von euch ganz gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Habt ihr euch das überhaupt schon mal so bewusst gemacht, von wie vielen Leuten wir so viel mitbekommen? Und ich meine, ich bin ja selber jemand davon, deswegen habe ich überhaupt nicht das Recht, das irgendwie abzuwerten. Ich denke mir nur so, das ist... Du hast schon mit, in deinem Kopf mit so vielen Dingen zu tun, warum beschäftigst du dich auch noch mit 700 Leuten? Das ist doch total krank. Und dann sind auch noch ein paar dabei, mit denen ich mich beschäftige, wo ich weiß, ey, danach geht's mir nicht gut. Ich denke danach viel drüber nach oder ich, ähm, ja, bin dann einfach irgendwie schlecht gelaunt oder traurig und trotzdem mache ich das. es ist doch total heftig. Also, schreibt mir mal eure Erfahrungen, habt ihr schon mal drüber nachgedacht und wenn ja, wie... Ähm, schafft ihr das auch, davon Abstand zu nehmen? Habt ihr überhaupt Instagram oder diese ganzen Social Media Kanäle? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat das nicht und die meint, ich will das auch nicht, ich brauche das auch nicht. Ähm, ich habe trotzdem Freunde und mit meinen Leuten Kontakt, mit denen ich Kontakt haben will. Und mit den anderen brauche ich das auch nicht. Und das ist eigentlich echt äh, eine ziemlich coole Einstellung, glaube ich. Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen daran orientieren. Bitte, bitte schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und eure Gedanken dazu. Ich bin sehr gespannt und ähm, freue mich, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss!